Wenn es darum geht, für mich was Neues zum Anziehen zu kaufen, kann ich entweder zum AM oder Co. gehen und mir dort einen Leiberl kaufen. Hosen, Leiberl kaufe ich mir meistens in der Kinderabteilung. Bei Hosen ist es so, dass ich leider schon in die Männerabteilung gehen muss. Ich sage jetzt, Sitzfleisch geht auseinander über die Jahre. Egal wie groß man ist. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, was schickt jetzt so irgendwie was ist. Anzüge oder sowas oder Hemden, äh, dann ist mit der Spanne bei mir vorbei. Weil wenn ich Leiber kaufe, da habe, dann kann ich da die Wärmen abschneiden lassen, und bei kurzen T-Shirts geht es sowas. Aber wenn es um Hosen geht, da kaufe ich, die kaufe ich bei der Männerabteilung und muss mir meistens nur die Hosenbeine abschneiden lassen. Was nicht schwierig ist, weil jeder Schneider äh, kann das ganz einfach machen. Wenn es aber darum geht, ordentliche, Erwachsenenkleidung, Kleidung, wir von etwas schicker, wie ein Anzug oder eine richtig gute Winterjacke, dann wird es ziemlich schwierig. Meine letzte Winterjacke habe ich bei Jack Wolfskin gefunden, da hat der Schnitt gepasst und die Ärmel das ging sich alles irgendwie aus. Aber die ändern ja jedes Jahr das Design, deswegen ist es schwierig da was zu finden. Und weil es jetzt schon wirklich käufern ist, habe ich gesagt, okay, Jetzt muss ich mich mit Köpfen machen. Und ich bin wieder zu meinem hat Männersachen.at gegangen. Die machen mir nicht nur meine Anzüge, sondern haben wir jetzt auch eine Winterjacke gemacht. Und ich hoffe, dass die so warm ist, wie es ausschaut. Es Na, ist natürlich schwieriger zu arbeiten, weil du nur sitzend bist, das ist ganz klar, aber wir können fast alles machen. Das passt ja sehr gut. Das ist natürlich das ist ganz klar, nicht okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen, einen guten Weg gefunden, auch mit dem Corona ein bisschen aus, ja, okay. auszuschneiden. Ja, das so ist mit weit dieser weit Teilbahn ist eigentlich auch viel besser, weil wir können das immer wieder tauschen. Ja. Das ist viel besser. Aber jetzt sehen wir, die war mit da oben. Ja, die Schwierigkeit liegt immer im Kunde, weil, nachdem du ein <lacht> bist, ist ist natürlich leichter gemeinsam, <lacht> weil wir arbeiten da ja gemeinsam nicht, ne? ja, Muss wir ja. auch dazu sammeln. Ne? Und wenn von Kunden sehr viel Input kommt wie von dir, dann wissen wir ungefähr, wo wir das auch hinkriegen und hin hinbringen sollten. Das haben wir bei dir eigentlich sehr gut gelöst. Ne? Ja, genau. Ja. Ganz gespannt. Wie ich war ich uns aus, wenn ich das was es wirklich ist. Du kannst es gleich aus. Wir können es natürlich nochmal mit dem Pelz füttern, wenn du willst. Aber ich ja, denke, ich das ist, ich ist es ist bewegen. eben, erst einmal, du siehst deine Bewegungsfreiheit und dann ist das wirklich vierfach genäht da, überhaupt da vorne, also da wird das sowieso ja. total warm sein, du brauchst wahrscheinlich auch gar keinen Schal drunter und, und dieses, dieses Innenleben, das ist sehr sehr dick, also das ja. sollte eigentlich passen. Wie fühlst du dich? Ich höre ja, ja, sowieso, aber also, es ist eigentlich total dick, also ich glaube, das sollte halt genügen. ja wo uh, Okay, hier? mit der Kleidung shoppen, und was sind eure besonderen Bedürfnisse in Sachen Kleidung? Schreibt es in die Kommentare, und vielleicht hat ihr einen Tipp, oder was ihr mir an Schneider braucht, zu. es mir einfach, gell. ich weiß es gut, bis dahin, tada!